Grüß euch, ich bin der Markus Wietholzl, bin der Vertriebsleiter für Privat- und Gewerbekunden bei der Salzburg AG. Meine Kolleginnen im Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden verkaufen von der Energie, Strom und Gas über die Zukunftsfelder, über E-Mobilität, PV, also Solardächer, über die Wärme, Fernwärme, Wärmepumpen bis hin zu unseren Telekom-Produkten, Internet, Telefonie und auch Fernsehen das gesamte Produktportfolio. 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Vertrieb tätig. Die Kolleginnen und Kollegen haben unterschiedliche Social Skills. Das geht erst vom Techniker, der das Handwerk des Verkäufers gelernt hat oder von der anderen Seite vom Verkäufer, der sozusagen dann die technischen Gegebenheiten oder die technischen Parameter für die Produkte dann auch gelernt hat. Ja. Hallo, grüß euch. Ich bin der Sendler von Christian, bin seit Mitte September 2021 in der Salzburg AG und bin in der Business Unit Customer and Markets CU tätig. Also Ich bin Sales Manager in der Region Tennegau und bearbeite da die Tickets, also die Anfragen, was von die Kunden reinkommen, im Telekom-Bereich oder E-Mobilität. Die größten Herausforderungen, die wir managen müssen, ist eigentlich die Produktvielfalt, also die hohe Anzahl an Produkten, an Zusatzprodukten, die sich auch ständig weiterentwickeln. Die Technologie bleibt hier nicht stehen und so haben wir einen ständigen Wandel auch in der Produktvielfalt und da ist es schon eine große, Herausforderung, eine große Herausforderung für die Kolleginnen und die Kollegen, hier immer am aktuellen Stand zu sein. Und da braucht es vor allem viele helfende Hände im Hintergrund, die den Vertrieb unterstützen. Eine von ihnen ist Katrin Promecker. Meine Aufgaben in der Vertriebsunterstützung sind, dass sie die Verträge bearbeitet für den Kundenbetreuer, dass sie die Verrechnung macht und dass sie einen Auftrag an die Technik weitergibt. Ich schaue mal in die ticket inbox, teile mal die ganzen Aufträge zu, dann macht der Kundenbetreuer erstellt dann einen Vertrag. Den unterschriebenen Vertrag kommt wieder zu mir, ich gebe einen Auftrag an die Technik weiter und wenn die Technik den Internetanschluss hergestellt hat, dann kommt sie wieder zu mir und ich verrechne den Auftrag. Das Coole muss man schon sagen bei uns im Job ist, dass da du generell den Tag selbst einteilen kannst. Du hast zwar die Leads, die über unsere Aktionen kommen, da geht es ein bisschen um die Lead-Qualifizierung, wie der Kunde wirklich, wann wir, welches Produkt benötigt er und so kann man sich dann schon die Kundentermine, das Abarbeiten der Tickets und da die Vertragserstellung und da die Telefonate dann selbst einteilen. Ergänzend zum Vertrieb haben wir auch ein Sales Operations. Hier geht es um die Vertriebssteuerung um das Definieren von Vertriebsprozessen und um das Partnering, um hier auch die Partner, die uns da sehr stark unterstützen, zu koordinieren und zu steuern. Was mir an meinem Job taugt und irrsinnig Spaß macht, ist mit den Kunden in Kontakt zu treten, den Kunden zu beraten, für den Kunden das passende Produkt zu finden und dass am Ende des Tages auch der Kunde zufrieden ist und das richtige Produkt von uns erhalten hat. Wenn Sie Interesse an einem Job bei der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash Durchstarterin.